Yo, Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPWD Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder ein kleines Video hier am Start. Ja, ganz entspannt. Und mal wieder ein bisschen äh, allgemeineres Video. Ja, das letzte Video ging ja hier um diesen Beef hier in der YouTube-Welt. dies Stars, ihr wisst, meine Freunde. Aber heute mal wieder so ein Thema, ja, was mich wieder schon über längere Zeit quasi beschäftigt und ja, quasi traurig macht schon fast. Und zwar, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ja, aber... Das tut mir schon quasi fast in dem Herzen weh, wenn ich das immer sehe, so tagtäglicher, ja, fast jeden Tag sieht man sowas. Und da muss ich ehrlich sagen, Jungs, das belastet mich. Und vielleicht seid ihr quasi Teil von den Leuten, die mich belasten. Und zwar sind es so diese ganzen Menschen, die jetzt so mit Skinny-Jeans, Longboards und so rumfahren. Und so, keine Ahnung, meine Freunde, Tanktops aber halt so, ihr wisst, nicht so die breitesten Typen wie der Boss, ja, also kein 44er Oberarm. Und ich finde, dann sollte man das auch lieber lassen. Und so halt so ihr Leben leben, sag ich mal, ja. Und Jungs, ihr wisst nicht, wie mich das an dem Herzen kratzt, ja, wenn ich da chillig mit meiner Jogginghose vorbeilaufe, ja. Einfach perfekt aussehend oder in meinem Benzer vorbeifahren und dann so solche Kreaturen, ja, auf ihren komischen langen Dingern hier, Skateboards, keine Ahnung, wie die Scheiße heißt, fahren und sich dabei halt so mega krass fühlen. Ja, Jungs, ich glaube, ich kann das in meinen Kopf nicht reinbekommen, ja, wirklich nicht. Ich habe mir schon mal gedacht, so, keine Ahnung, so, man kann die Leute ja auch nicht belehren, ja, ich wollte schon mal zu einem sagen, so, ob der wirklich denkt, dass das cool ist, aber die sind ja davon auch noch wirklich überzeugt und das frage ich mich, wie das so kommt, ja, vielleicht ist da so ein Zuschauer dabei, der so, ja, quasi, vielleicht, ich hoffe mal nicht, ja, ich hoffe mal nicht, dass da einer so auf diesem Trip ist, aber vielleicht der so, das so mitbekommt an einem Freund oder so, der da quasi auf diese schlechte Schiene geleitet wird was es damit auf sich hat, meine Freunde, weil ich sag's mal so, ja, der Boss ich lasse mich natürlich jetzt ähm, auch beeinflussen, ja, von verschiedenen Menschen, Personen oder so, aber es gibt eine wichtige Regel, meine Freunde, ja, man sollte sich immer treu bleiben, ja, zum Beispiel der Boss, ja, locker, chillig, ihr wisst, so, ich habe so eine Lebensart und die ändern sich nicht groß, ja, und da müsst ihr standfest bleiben, meine Freunde, ja, immer schön der Linie treu bleiben, dann fährt das Schiff auch gerade, ja, So, das haben schon die alten Seemänner damals gemacht, die haben so einen Faden gelegt auf ihrem Boot und da sind die halt lang gefahren. Egal, ob da jetzt was gekommen ist oder nicht, meine Freunde. Und das ist eine wichtige Metapher, die man sich auch mal ins Kopf brennen sollte. Und ja, oh, bevor ich jetzt hier das wieder vergesse: Gameplay, ja, Gast-Gameplay hier vom Kollegen Ortakrevo XD Revolution XXX. Ist auf jeden Fall ein chilliger Typ bestimmt. Hat mir auf jeden Fall ein Gast-Gameplay zugeschickt. Deswegen muss er an sich schon relativ krass sein. Sogar Black Ops 3, meine Freunde. Ja, also kann man auf jeden Fall feiern. Und ja, ja, nochmal jetzt back zum Thema, ja, jetzt sagen ich bestimmt Leute, ja, kann ja doch scheißegal sein, wie die ganzen ähm, Jugendlichen hier so rumrennen oder was die so machen oder mit was die rumfahren oder so. Aber nein, das kann mir eben nicht egal sein, weil das ist einfach, das ist falsch, ja, das ist, das ist falsch, meine Freunde. Man muss fresh unterwegs sein, ja, mit ein paar freshen Sneakern. Und nicht so, das würde, keine Ahnung, das würde wahrscheinlich die Menschheit ein bisschen beeinflussen, weil die ganzen Weiber, ja, die ganzen Bitches, die sind ja nicht dumm, die wissen ja auch, dass das scheiße ist, deswegen lassen die sich da nicht so leicht von den ballern und deswegen wird es dann weniger Menschen geben, meine Freunde, und deswegen wird die Menschheit untergehen, ja, also brauchen wir quasi mehr Ampure Zuschauer, sage ich mal, ja, um quasi die Menschheit zu retten und zwar, um, wie nennt man das, potente Männer zu kreieren, um, ja, die Weiber auch ähm, zu beglücken, sag ich mal, dass das auch alles fresh läuft, meine Freunde, um quasi die Welt zu erhalten. Und das ist wirklich ein wichtiges Anliegen, meine Freunde. Ja, wenn ihr da auch so ein bisschen das versteht, oder wenn ihr, sagt ich mal, ja, wenn ihr euch selber jetzt gerade so denkt, hey, genau so einer, von dem der Boss gerade redet, ja, so ein Weltverbesserer, ja, so ein Weltretter, so einer bin ich, dann schreibt mir das mal in die Kommentare dann, ja, Respekt auf jeden Fall an euch, ich würde mich auch selber so einschätzen, ja, habe ich auch schon von vielen gehört, zu, so, hey, Du äh, hältst die Welt auf jeden Fall am Leben, Boss, ja. Wurde mir schon oft gesagt, deswegen frische Sache auf jeden Fall. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ähm, was fresh wäre, wenn ihr mir weitere Black Ops 3 ähm, Gas-Gameplays schicken würdet. Am besten auch so in der Länge, so 5 Minuten, ist immer eine chillige Zeit, wisst ihr. Da kann man das ähm, alles easy runterreden. Hat genug Zeit, aber hat jetzt auch nicht zu viel Zeit, wisst ihr. Deswegen, wenn ihr da was habt, schickt es mir zu. Ihr werdet auf jeden Fall erwähnt, verlinkt die Stars, ihr wisst vom Boss, immer... Ehrenwort, ja, Ehrensache. Und ja, gebt ihr wieder einen Daumen nach oben. Der Boss lässt euch loben. Euer emp oder Boss. Oh, no, die Bitches. No homo. Scott.